Liallo. heute ein kurzer Tipp zum Screensafer in Ubuntu Mate. Nun, der normale Bildschirmschoner von Ubuntu Mate gibt nicht so viel her, ne? da gibt es nicht so viele Auswahl. Deshalb habe ich mir nachinstalliert den X-Screensafer. X Screensaver nachinstalliert. Wollt ihr auch zum Beispiel solche Screensaver haben wie Matrix, dann noch Screensaver-GL nachinstallieren. Dann habe ich mal geguckt, wo liegen denn diese Screensaver dann? Ne? Wo liegen die dann? Und wir können natürlich den Screensaver hiermit aufrufen. Hier haben wir zweimal Bildschirmschoner. Ne? Das ist jetzt der X Screensaver. Dort sehen wir dann zum Beispiel auch GL-Matrix, aber diese GL-Matrix zum Beispiel oder diese End-Spotlight sind separate Programme, habe ich gerade gesehen. Separate Programme, ne? unter User-Share-Application sehen wir die entsprechenden Desktop-Starter, zum Beispiel für GL-Matrix öffnet die mal in einem Editor. Dort sieht man nämlich dann den expliziten Pfad, welches Programm aufgerufen wird. Gegebenenfalls mit Übergabeparametern. Ne? Nun, hier sieht man, das ist ein extra Programm hier. GLMatrix Matrix zum Beispiel liegt in Userlibx. Screensaver GLMatrix. GL Matrix. So, und da geht man da mal rein in den Ordner. Ne? Userlib. X Screen Safer. Da sehen wir dann zum Beispiel die einzelnen Programme, genauso wie ich gerade End Spotlight gestartet habe, könnte man dann zum Beispiel GL Matrix als separates Programm nochmal starten. Ne? Und dann hat man das nochmal extra. Ne? Ist auch skalierbar. Sehr schön, wenn ich denn die richtige Ecke erwische. Damit wir da mal gucken können. Ja, so ne? kann man auch schön übereinander legen. Man, man kann diesen Bildschirm schon als separates. Programm nutzen, maximieren, minimieren mit gedrückter Alt-Taste Pfeil nach oben und man kann es so ein bisschen als Window-Dekoration nehmen. Ne? Man kann jetzt meinetwegen den anderen Bildschirm schon ein bisschen drüber legen ne? und schon hat man ein ganz witziges Desktop-Thema. Wollte ich nur kurz gezeigt haben. Ich hoffe, ihr mit Gold zu haben verbleiben mit freundlichen Grüßen und Tschüss.